Normal bringt uns eine Klarheit in der Zusammenarbeit mit Kunden. Die Kunden können auf eine Norm verweisen und dann können wir in dem Fall uns anschauen, ob wir diese Norm erfüllen können mit unserem System oder ob wir es eben nicht können. Das macht die Absprachen einfacher und das hilft uns auch bei der Zusammenarbeit mit mehreren verschiedenen Kunden, weil wir dann nicht, wenn wir bei dem einen Kunden herausgefunden haben, wir können diese Norm bedienen, dann können wir an der anderen Stelle sagen, wir können diese Norm bedienen und dann sagt der Kunde ja gut oder nee, wir brauchen aber eine andere Norm. Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir der Norm verdanken, dass es etwas einfacher und klarer ist, die Absprachen zu machen.